Hallo und herzlich Willkommen ähm, im Livestream von Jugendhakt Halle. Hallo an alle Teilnehmenden, die ähm, jetzt in diesem Moment im Hintergrund sozusagen sich schon so langsam bereit machen und auch natürlich ein ganz herzliches Willkommen an alle Gäste, die zuhören und jetzt so in der nächsten halben Stunde ungefähr ähm, ja, sich anhören und bestaunen wollen, was die Teilnehmenden hier an diesem Wochenende ähm, vollbracht haben. Ähm, ich bin Lisa. Ich gehöre zum Orga-Team äh, JugendHakt Halle. Und ähm, ja, was ist JugendHakt eigentlich? Vielleicht für diejenigen, die das noch gar nicht kennen, noch mal ganz kurz. JugendHakt ist eine, ähm, ja, eine gemeinnützige, ähm, ein gemeinnütziges Förderprogramm von der Open Knowledge Foundation äh, und Mediale Pfade. Ähm, ja, JugendHakt richtet sich ähm, an technikbegeisterte Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren und ähm, JugendHakt findet äh, inzwischen äh, insgesamt in äh, elf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Und eine Stadt davon ist eben Halle. Ähm, wir wollen diese jungen, technikbegeisterten Menschen bei JugendHakt ermutigen, mit Code die Welt zu verbessern. Ähm, das ist... Der Claim von Jugendhakt, das heißt wir bzw. auch die Jugendlichen, beschäftigen sich hier nicht mit ähm, ja, irgendwelchen Themen, die gerade so äh, Ihnen durch den Kopf gehen, sondern insbesondere auch mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Das heißt, ähm, die Projekte, die bei Jugendhakt entstehen, ähm, sind immer dazu da, ein bestimmtes Problem zu lösen, was in der Gesellschaft besteht oder was auch im direkten Umfeld ähm, bei den Jugendlichen selbst im Leben ähm, besteht. JugendHakt in Halle gibt es jetzt schon äh, zum vierten Mal. Das ist die vierte Ausgabe in diesem Jahr 2020. In den letzten drei Jahren haben wir uns äh, natürlich in Halle vor Ort getroffen, nämlich im Eigenbaukombinat. Das ist der Ort, wo auch ich jetzt gerade sitze. Das Eigenbaukombinat ist äh, der Hack- und Make-Space in Halle. Das heißt, ähm, hier sind im Normalfall sehr viele Menschen im Verein aktiv, die hier ähm, ja, verschiedene Werkstätten nutzen oder die sich auch im Hackspace treffen und zusammen an ähm, ja, ihren eigenen Projekten arbeiten. Und ähm, ja, regelmäßig öffnen wir natürlich auch gerne die Türen für junge Menschen, um hier ähm, ja, sich kreativ ähm, zu verausgaben. Nun ist es in diesem Jahr... Ähm, alles ein bisschen anders. Vielleicht haben sie das ja auch schon oder habt ihr das ja auch schon mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, stand die Welt ein bisschen Kopf oder steht sie auch immer noch ein bisschen Kopf. Deswegen ähm, ist JugendHakt in Halle dieses Jahr zum allerersten Mal eine Remote-Veranstaltung. Das heißt komplett online. Wir haben die letzten drei Tage ähm, eigentlich alle uns ausschließlich im virtuellen Raum im Internet gesehen und ähm, darüber auch zusammengearbeitet. Ähm, genau, also es war alles ein bisschen anders in diesem Jahr. Wir haben das auch, für uns war es ein Experiment, wir haben das mal ausprobiert, weil wir natürlich, ähm, ja wir wollten die Veranstaltung nicht komplett ausfallen lassen und ähm, haben das probiert und wir können sagen, es hat auch funktioniert. Also tatsächlich sind jetzt ähm, am Ende des Wochenendes vier ganz spannende Projekte entstanden, die Sie gleich ähm, präsentiert bekommen von den Jugendlichen selber. Und ähm, genau, also das äh, schauen wir uns gleich an. Ähm, Vielleicht noch ein paar Worte dazu, damit Sie da eine oder ihr auch eine äh, Vorstellung davon habt, wie so ein Remote-Hackathon eigentlich abläuft. Ähm, noch ein paar Worte zum Ablauf des Wochenendes. Wie funktioniert das genau oder was haben wir genau gemacht? Ähm, los ging es am Freitag. Da haben wir uns um 17 Uhr äh, nachmittags hier, äh, ich, ich sage hier, weil hier in diesem virtuellen Raum getroffen. Also ähm, wir haben dafür ein eine Plattform namens Big Blue Button benutzt sozusagen wie ein virtueller Seminarraum. Da haben wir uns alle getroffen, um uns erstmal kennenzulernen, weil die Teilnehmenden, die die hier zusammen gearbeitet haben am Wochenende aus ganz Deutschland verstreut kommen und sich selber auch zum Teil noch nie gesehen oder gehört haben. Das heißt, am Freitag stand erstmal Kennenlernen auf dem Plan um dann anschließend gemeinsam in das inhaltliche Arbeiten einsteigen zu können. Ähm, inhaltlich wurden wir unterstützt, genau das noch als, äh, als kleinen Eindruck, ähm, wie das denn so aussieht in einem Big Blue Button, also ist ein, ein Screenshot vom Freitagnachmittag. Ähm, da sind jetzt nicht alle drauf zu sehen, das war äh, während eines kleinen Kennenlernspiels, ähm, sind nur ein paar der Teilnehmenden und auch Erwachsenen, Mentorinnen und Mentoren, die natürlich auch das ganze Wochenende dabei waren, zu sehen. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, ne? also in der Videokonferenz, ähm, wo sich dann alle begegnen. Und... Ähm, Genau. Um uns inhaltlich so ein bisschen einzustimmen, wurden wir am Freitag, ähm, hatten wir Besuch am Freitag ähm, von der lieben Julia, die uns eine kleine Keynote präsentiert hat, also einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Let's Hack It, Warum Technik ist, was wir daraus machen. Und, ähm, ja, da hat sie sozusagen den Teilnehmenden ähm, ein paar schöne Inspirationen mitgegeben. Ähm, welche Rolle Technik ähm, in unserer Gesellschaft insbesondere auch jetzt mit Bezug auf die Pandemie ähm, spielt. Also wir haben uns da so ein bisschen äh, angeschaut oder Julia hat uns etwas darüber erzählt, ähm, ja, wie das mit der Corona-App eigentlich genau, ähm, nicht unbedingt wie das funktioniert, aber was es da auch für Diskussionen um diese App herum gibt und worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man technische Anwendungen entwickelt, ähm, die und die am Ende ja, einsetzen möchte, äh, insbesondere für solche äh, gesellschaftlichen Zwecke. Genau, und ja mit diesem, mit diesem interessanten Vortrag im Hinterkopf sind die Teilnehmenden anschließend in ein Brainstorming gegangen. Das heißt, sie haben sich dann in separaten Räumen äh, zusammengesetzt und haben sich zu verschiedenen Oberthemen Gedanken gemacht, um äh, konkrete Projektideen zu entwickeln. Diese ähm, Brainstormings haben in Themenräumen stattgefunden, äh, da hatten wir uns vier Themen überlegt, nämlich Freundschaft in der digitalen Welt, das auch mit besonderem Blick eben auf die vergangenen Monate, wo ja Social Distancing auf dem Plan stand und auch immer noch steht. Also ja, wie kann Freundschaft in der digitalen Welt funktionieren? Was brauchen wir dafür vielleicht auch noch für Anwendungen? Dann hatten wir das Thema Bildung und Schule, wo ja Digitalisierung auch eine ganz große Rolle spielt, Umwelt- und Klimaschutz und auch Netzpolitik und Überwachung als Oberthemen. Dazu haben sich die Jugendlichen Gedanken gemacht, haben sich in kleinen Gruppen zusammengefunden und wie gesagt am Ende vier Projektideen daraus entwickelt. Am Samstag ging es dann weiter mit, ähm, ja, früh haben wir ähm, zunächst mal ein bisschen diskutiert über die Hackerinnenethik. Ähm, diejenigen, die äh, dem CCC zum Beispiel nahestehen, also dem Chaos Computer Club, die kennen das vielleicht schon. Die Hackerinnenethik, das ist sozusagen äh, ja, ein ethisches Regelwerk, möchte ich sagen, oder so ethische Grundansätze, die der, ähm, ja, die so... Rund um den Chaos Computer Club ähm, verfolgt werden und die wir auch bei Jugendhakt äh, immer wieder gerne kommunizieren. Ähm, nach dieser Diskussionsrunde haben wir noch mal einen Input bekommen von Olf, äh, der was zum Thema Open Source erzählt hat, weil nämlich die ganzen Anwendungen, die bei Jugendhakt entstehen, am Ende auch ähm, unter freien Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die werden dann auch, ähm, ja, so, sind so, sozusagen öffentlich zugänglich. Und dann ging es auch schon los und dann haben die Jugendlichen im Prinzip den gesamten Samstag bis gestern Abend ähm, gearbeitet an ihren Projekten und heute früh ging es auch gleich weiter, damit sie jetzt Ihnen und Euch ähm, ihre Projekte, also ihre Prototypen vor allem, präsentieren können. Prototypen sage ich ex extra nochmal mit Betonung, weil äh, natürlich innerhalb dieser ähm, wenigen Stunden, die wir eigentlich nur hatten, keine fertigen Anwendungen, Apps oder sonst was ähm, entstehen, sondern Prototypen, wo man dann aber auch im Anschluss vielleicht sogar noch dran weiterarbeiten kann. Ähm, genau. Was genau die Jugendlichen gemacht haben, das ist ja das Allerspannendste, das erzählen sie jetzt selbst. Und ich möchte an der Stelle auch schon mal die erste Gruppe auf die virtuelle Bühne bitten, das sind nämlich Stefan, Jonathan und Cornelius, die können sich jetzt schon mal im Video dazu schalten und wir werden euch jetzt auch ähm, die Moderationsrechte geben, so ihr eure Präsentation ähm, teilen könnt, ähm, genau das ist nämlich die Gruppe ActionCoin und die haben sich beschäftigt mit einem ähm, ja, sozusagen digitalen ähm, Bezahlsystem was man ähm, anstatt von Wertmarken äh, einsetzen kann. Was genau, erzählen Sie gleich selber. Aber ähm, genau, vielleicht bekommen Sie, bekommt ihr da auch den ein oder anderen Hinweis, wie ihr äh, besser die Kontrolle über eure Ausgaben behalten könnt. Ähm, genau, ich schaue mal in die Gruppe, gebt mir ein kurzes Zeichen, seid ihr soweit? Dann Daumen hoch einmal. Ja, Stefan? Hat den Daumen hoch gezeigt. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich übergebe und wünsche viel Spaß bei der ersten Gruppe. Sind alle da? Die brauchen? Äh, ja, okay. Dann ähm, fangen wir einfach an. Äh, Action Coin heißt äh, unser Projekt. Wir wollten also mit dem Ziel, Wertmarken zu ersetzen. Ihr, äh, das kennen Sie bestimmt alle, das sind diese lustigen Karten, die man zum Beispiel bei Schulfesten bekommt, wo man irgendwie 50 Cent dafür bezahlt und dann gehen die verloren und äh, dann kann ich nochmal welche haben, solche Sachen, die sich dann alle da entziehen, äh, die da alle passieren, das kennt man ja alles. Und das, das wollten wir halt alles verbessern. Unser Ziel ist es, wie gesagt, Wertmarkensysteme zu ersetzen und dabei noch nebenbei, äh, Features, die das Digitale uns bringt, äh, eins bauen, wie äh, zum Beispiel das einfachere Führen von Statistiken, Ausgaben, eventuell sogar Familienaccounts, damit dann, äh, damit man dann über mehrere Leute tracken kann und äh, eventuelle Auflösungen kriegt und äh, so vieles mehr, was da nicht alles draufkommt, wo man sich, ja kreative Leute noch erweitern können. Dann, nächste Folie, genau. Äh, dann zum Datenfluss in der äh, App und wie das genau funktioniert, erzählt euch jetzt äh, Jonathan etwas, okay. Gemutet. Okay, also wir fangen an mit einem Händler, der ein Item hat und das möchte er verkaufen. So. Okay. Dem Item wird jetzt eine ID oder ein Code zugeordnet und dieser Code wird einer Datenbank zugeordnet. Das ist ja noch sehr einfach. So, Wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, ich möchte das Item haben, dann sucht er sich den Code raus und dann gibt er den Code ein. Und dann wird, ihm, dann fragt er, dann wird er von der Webseite oder von der App gefragt, willst du das wirklich kaufen? So als Bestätigung, weil man kann ja aus Versehen verklicken. Und entweder bezahlt man dann das Item mit seinen Wertemarken oder ähm, man bezahlt halt eben nicht und kriegt nichts. Hier ist noch einmal die Textversion davon. Und wir machen halt auch noch ein paar Checks, damit nicht auf einmal äh, Wertmarken aus der äh, Luft entstehen und solche Dinge, dass man nicht Sachen kaufen kann, wenn man das Geld nicht hat äh, und vieles weitere, was aber äh, so Standardsachen sind, die man erwarten würde von solchen Systemen. Genau. Und ähm, Features, die wir haben, die sind noch äh, im Early Access in dem Sinne, aber äh, funktionieren das wir haben aktuell funktionierendes Account Management. Wir haben, soweit wir wissen, keine Fehler, die dazu führen, dass wir Geld produzieren, die Abrufgeschwindigkeiten sind äh, erstaunlich schnell. Wir kriegen äh, alles Mögliche an äh, Daten und Transaktionen geregelt, ohne dass wir dabei Probleme haben. Und es äh, funktioniert eigentlich alles äh, für die Zeit sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu Problemen. Das kann. Äh, müssen wir machen? Du bist noch äh, gemutet. Um, also, wir hatten unterschiedliche Probleme. Ähm, zum Beispiel Payment Systeme an sich, die müssen sicher sein, die müssen ähm, da musst du richtig viel für können, damit du die wirklich gut baust. Und ähm, wir möchten eigentlich niemandem sagen, dass er unser System im jetzigen Zustand benutzen soll. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil es, es hat sehr wenig Testing und sehr viele Fehler. Ähm, obwohl wir da sehr viel Arbeit reingesteckt haben, aber zwei Tage sind nicht genug Zeit um alles aufzusetzen, weil viele von uns hatten ja nicht einmal ähm, alles Mögliche installiert, damit wir wirklich anfangen können zu arbeiten. Und es ist eine, generell eine blöde Idee, das zu benutzen derzeit, weil die Sicherheit ist noch sehr fragwürdig. Dann kommen wir jetzt zur ähm, Live-Demo und hoffen, dass die Demo-Götter gut gestimmt sind. Halt, das ist die falsche Folie. Da wollen wir hin. Und dann holen wir uns die Live-Demo aus dem dritten Chrome. Das ist diese hier, genau. Das sollte man jetzt sehen. So, das ist unsere App, die, man kann sich jetzt als Nutzer einloggen oder registrieren. Ich habe schon mal für den, zum Zeigen, einen Nutzer erstellt. Da kann man seine eigene E-Mail machen, eventuell noch E-Mail Confirmation, all das haben wir alles noch nicht, aber das kommt noch also das sind noch Ziele, dann kann man sich einloggen, das ist jetzt genau, und dann kann man eine neue Transaktion beginnen und äh, das, was von dem Händler kaufen. Ich habe eine Transaktion vorbereitet, äh, vorher, da das jetzt alles äh, mit Händler-Account switchen und so weiter äh, ziemlich aufwendig ist, das ist das, was dem äh, Kunden am Ende sichtbar ist. Der Kunde bekommt von dem äh, Händler einen vierstelligen Code, in diesem Fall ist das BFLV, also einfach irgendwelche zufälligen Zeichen, die werden äh, generiert, und wenn ich dann Go drücke, dann sagt er mir, was ich gekauft habe, in dem Fall ein Alpaka für äh, zehn Wertmarken, ist erstaunlich äh, günstig, und berechnet mir, ob ich das äh, am Ende, was ich alles haben würde. Wenn hier also mehrere Items wären, dann würde ich auch alles aufgezeigt. Und wenn ich das dann akzeptiere, äh, dann funktioniert das, und da äh, hört jetzt der äh, das Frontend auf, da ist jetzt alles bezahlt und äh, gelockt und wurde informiert, aber wir haben das noch äh, nicht ganz fertig. Das heißt, jetzt müsste ich hier noch Umleitungen und so weiter rein. Aber äh, Genau, so wäre der Payment-Prozess und jetzt ist dieser Code zum Beispiel, jetzt ist dieser Code wieder ungültig und äh, genau, das ist das äh, Payment-System. Damit, das, äh, die Idee ist damit, die äh, Nutzerfreundlichkeit so hoch wie möglich zu halten, Tipparbeit, Fehler und alles so was zu minimieren. Genau, und das ist eigentlich alles, was wir bisher haben. Ja, ähm, herzlichen Dank. Lieber Stefan, lieber Jonathan und lieber Cornelius, ähm, das ist ja auf jeden Fall ein, ein ziemlich äh, ambitioniertes Projekt. Ihr habt äh, ja wahnsinnig was geleistet in den zwei Tagen. Vielen Dank, ähm, äh, wir applaudieren alle mal virtuell für euch. Ähm, genau, stellt euch euren Applaus vor. Die nächste Gruppe, die ich jetzt auch schon mal auf die virtuelle Bühne bitten möchte, ähm, das ist die Gruppe Müll entsorgen. So heißt das Projekt. Ähm, und da bitte ich jetzt mal Linus und Salome auf die Bühne. Ähm, und die werden Ihnen jetzt nämlich die, gleich die Frage beantworten, wo Sie in Halle Ihr ähm, Kaugummipapier am besten entsorgen können. Damit haben die sich nämlich beschäftigt und ähm, wie genau sie das gemacht haben, das werden sie gleich selbst erzählen. Hallo, ich bin Salomi und ich war in der Gruppe Müllentsorgen. Und wir haben uns überlegt, dass es ein großes Problem ist, dass Menschen, wenn sie in der Stadt Mülleimer nicht finden, den Müll einfach auf die Straße werfen, weil sie halt Mülleimer vielleicht einfach nicht finden. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn der Müll dann auf der Straße rumliegt. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, dass wir eine Website erstellen, auf der es eine Karte gibt. Und auf der Karte sind mithilfe von ähm, so kleinen Pins alle Mülleimer und Müllentsorgungsstellen der Stadt gekennzeichnet auf der Karte. Und dann kann man da draufklicken und dann wird dann angezeigt, was das für ein Mülleimer ist, also welchen Müll man da reinschmeißen kann und in welcher Straße der Mülleimer steht. Und das soll halt helfen, dass nicht mehr so viel Müll auf der Straße rumliegt und ja, dass halt einfach der Müll auf den Mülleimer geworfen wird, weil man sie halt leichter finden kann. Ja, ich stelle jetzt mal kurz unsere Webseite vor. Wir haben uns äh, eine Webseite gemacht, wo halt, wie schon gesagt, die äh, Karte hier zu sehen ist. Die Punkte stimmen jetzt noch nicht überein, da wir die ganzen Datenmengen noch nicht ähm, halt reingefügt haben. Und wenn wir uns auf unsere Startseite begeben, kann man hier ähm, die ersten Informationen sehen und natürlich noch mehr hinzukommt wo einfach steht, was das für eine Website ist und was man hier zu sehen bekommt. Und unter weiteren Infos sind unsere kleinen Arbeitsschritte und wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, angegeben. Und man sieht hier auch unsere Bearbeitungsschritte. Das war von unserem gestrigen Tag. Und das untere ist, ähm, ja, was wir heute sozusagen, wie wir heute das Ganze fertiggestellt haben. Ähm, dann haben wir noch hier unsere ähm, Impressum, wo halt wir noch kurz angegeben sind, wer das Ganze gemacht hat. Und ich möchte auch noch äh, darauf hinweisen, dass wir... Ähm, das auch sozusagen für alle Handynutzer gerecht gemacht haben, das heißt, dass man nicht sein Laptop mit draußen rumschleppen muss und dann den Mülleimer suchen muss, sondern man kann das Ganze hier auch, wenn ich jetzt mal auf die Map gehe, äh, wird das Ganze hier angepasst, auch mit einer Leiste, wo man mit dem Finger nicht in der Karte hängen bleibt, sondern hier an der Seite einfach weiter scrollen kann oder halt tippen kann und wenn man das hier zieht, dann passt sich das Ganze auch wunderschön an. Genau. Und wir haben natürlich... Ähm, auch das erste Mal mit HTML und GitHub gearbeitet, was ich denke auch erwähnungswert ist. Okay, vielen Dank ihr beiden Linus und Salome für eure Präsentation. Ähm, auch ihr fühlt euch applaudiert, ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz große Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, ja, ich also gerade wenn man bedenkt, dass ihr jetzt beide an dem Wochenende ähm, ja, eine ganze Menge neues Wissen euch äh, angeeignet habt, also wie funktioniert das eigentlich mit HTML und CSS, ähm, das habt ihr alles neu gelernt und das ist doch wirklich, ähm, ja, wirklich erstaunlich, was am Ende jetzt rausgekommen ist. Ähm, vielen Dank. Und geht's, dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Gruppe. Ähm, während die Gruppe Jujo sich jetzt gerne schon mal auf die virtuelle Bühne begeben darf, ähm, ja, begrüße ich ganz herzlich Stella, Jana und Julian. Und ähm, ihr habt euch mit dem Thema ähm, Freundschaft in der digitalen Welt auseinandergesetzt. Ähm, ihr habt euch überlegt, wie äh, Spielspaß online auch und trotz Social Distancing funktionieren kann, habt eine ähm, kleine Anwendung gebaut und die wollt ihr uns jetzt vorstellen. Dann äh, euch viel Spaß und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern im Stream viel Spaß mit Juju. Ja, hi, wir sind Julian, Jana und Stella und wir möchten euch unser Projekt vorstellen, das heißt Juju, gemeinsam ist man stärker. Ähm, an diesem Punkt möchten wir uns natürlich auch direkt bei unseren Mentorinnen, Stella... <lacht>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 Wenn man der Host ist oder der Gastgeber, muss man zuerst hier seinen Namen eingeben. dann nehmen wir jetzt einfach mal Test. Und dann würde man hier auf neues Spiel anlegen. Wenn man das dann halt... Man hört dich gerade nicht. Hm. nee, es liegt nicht am Mute. Ich glaube, kann es sein, dass du zu weit weg bist von deinem Mikro oder sowas? Nee, könnte eigentlich nicht sein. Kann man jetzt. mich jetzt, hören? jetzt nicht ja, wieder hören? Jetzt, geht's. Okay, gut. Äh, ja, dann wieder zurück. Hm. Ähm, jetzt hört man dich wieder Jetzt ist wieder weg. Also, sobald du die Webseite gehst. Okay, schlecht. <lacht> Sag mir noch mal was. Dann, jetzt geht's. Ja, ja. jetzt. Okay. <lacht> Hier ist es wieder weg. Ah, das ist ungünstig. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir das über die PowerPoint machen. Ja. <lacht> <lacht> uh, okay. Ich will okay, also Startbildschirm habe ich ja schon erklärt. Ähm, dann würde man, wenn man der Gastgeber ist und seinen Namen eingegeben hat, würde dann dieser Bildschirm auftauchen, wo dann der PIN erscheinen würde, den man seinen Freund oder seiner Freundin schicken müsste. Äh, wenn man dieser Freund oder Freundin ist, dann würde man halt auf das andere... Und dann würde man zu diesem Und dann würde man zu diesem Bildschirm hier geschickt werden und äh, da müsste man einmal seinen Namen eingeben, den PIN eingeben und dann los geht's drücken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 Ja, das war's von unserer Seite. Ja, herzlichen Dank für diese schöne und auch sehr anschauliche Präsentation. Ähm, cooles Spiel, also ähm, es hat mich auch ein bisschen erinnert, es gibt da so solche Hochzeitsspiele, wo man immer prüft, ob, äh, ob die, das Ehepaar sich gut genug kennt äh, und ob sie die gleichen Antworten auf bestimmte Fragen geben. Ähm, da, das, das ist wirklich äh, ja, ein, ein sehr lustiges, unterhaltsames Spiel. Also sehr schön, in der kurzen Zeit äh, habt ihr wirklich viel geschafft. Ähm, vielen Dank! Ähm, genau. Und während jetzt die nächste Gruppe schon angefangen hat, sich vorzubereiten und hier ähm, auf die, mit der Präsentation schon auf die Bühne gekommen ist, bitte ich auch äh, dazu noch Hanna, Jan, Tristan und Jan-Hendrik auf die virtuelle Bühne. Ihr dürft jetzt ähm, euer Projekt Sound of Cyber präsentieren. Ähm, Im Projekt Sound of Cyber haben sich die Teilnehmenden mit dem Thema Musik befasst und auch äh, mit der Visualisierung von Daten. Und wie das eigentlich zusammengeht, das erzählen sie euch am besten gleich selber. Und ich sehe, die Teilnehmenden sind auch alle auf der Bühne angekommen. Gebt mir einen kurzen Daumen nach oben, wenn ihr bereit seid. Alles klar, super. Dann übergebe ich das Wort an euch und wünsche viel Spaß. Hallo, wir sind das Sound of Cyber Team und wir wollen euch heute unser neuestes Projekt, die Sound of Cyber website vorstellen. So, ähm, was ist Sound of Cyber überhaupt? Ähm, Sound of Cyber ist ein Projekt,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 ähm, bedanken. Okay, also herzlichen Dank auch an die Gruppe Sound of Cyber mit Hannah, Jan Tristan und Jan Hendrik. Ähm, einen großen virtuellen Applaus auch für euch, ihr habt das ganz großartig gemacht. Ähm, vielen Dank. Ähm, okay, und Wer jetzt fleißig mitgezählt hat, der hat auch gemerkt, dass das jetzt schon das vierte Projekt war. Das heißt, sie haben alle Projekte jetzt gesehen und gehört. Und an der Stelle bleibt auch mir noch, jetzt muss ich mir kurz die Rechte zurückholen, genau, bleibt auch mir noch kurz äh, ähm, ja, am Ende zu sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön äh, an alle, die dieses Event und diese Projekte so möglich gemacht haben. Das sind ähm, an erster Stelle unsere ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren. Die hätte ich gerne an der Stelle nochmal auf die Bühne geholt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass der äh, Stream das nicht aushält. Deswegen. Ähm, lassen wir das mal lieber damit der stream auch weiterlaufen kann ähm, genau also wir hatten acht ehrenamtliche mentorinnen und mentoren die die gruppen unterstützt haben und das ganze wochenende ähm, ja, mitgedacht haben und unterstützt haben auch äh, ja an euch jetzt einen virtuellen ganz warmen applaus dann ein dankeschön an alle ähm, helferinnen die ähm, da, also Helferinnen und auch die Leute, die mit mir äh, im Orga-Team waren. Natürlich habe ich das nicht alleine gemacht, sondern ähm, da vor allem mit dem Nilo und der Julia zusammen haben wir jetzt seit Wochen äh, geplant und ähm, ja versucht, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zusammen mit aber natürlich auch ähm, ja, den ähm, Menschen von der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Ähm, da waren jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende Robert und Nina mit dabei. An euch auch ein ganz großes Dankeschön. Ähm, ja Darüber hinaus danken wir Julia für die spannende Keynote, ähm, auch Olf für, äh, für den Vortrag am Samstagmorgen ähm, und ähm, ja wie immer auch dem ganzen EBK ähm, dafür, dass wir jetzt auch zumindest hier aus der Schaltzentrale die Infrastruktur nutzen konnten. Ähm, ja, also ein ganz, ganz großen Dankeschön an alle, die dabei waren. Ähm, außerdem auch an der Stelle sei nochmal genannt ähm, unser Kooperationspartner, ähm, das ist nämlich die Landeszentrale für politische Bildung, die uns vor allem finanziell ähm, unterstützt hat und das Ganze mit möglich gemacht hat. Ähm, ja, herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, genau und im Prinzip bleiben mir jetzt nur noch ein paar Hinweise. Ich habe jetzt nämlich gerade schon Finanzen erwähnt. Ähm, wenn Sie, wenn Ihr das jetzt äh, total cool fandet, was Sie äh, hier gerade gesehen haben, ähm, Jugendhakt ähm, wird ja Weiterhin bestehen und ähm, wir haben immer wieder, dadurch, dass ja im Prinzip sehr viel, äh, also dass es gemeinnützig ist und äh, müssen wir immer wieder schauen, dass wir auch genügend Fördermittel zusammenkratzen können, um die Veranstaltungen zu ermöglichen. Und da möchte ich Ihnen kurz den Hinweis mitgeben. Äh, es gibt inzwischen einen Freundeskreis äh, Jugendtag zu Jugendhakt. Ähm, wenn Sie also das Programm unterstützen möchten, ähm, dann schauen Sie gerne mal auf freundeskreis.jugendtag vorbei. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, ähm, ja, dem Freundeskreis beizutreten und uns finanziell zu unterstützen. Ähm, außerdem gibt es aktuell ein Crowdfunding auf betterplace.org. Wenn Sie da Jugendtakt in die Suche eingeben, können Sie uns finden und auch mit kleinen Spenden unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Ähm, ja, natürlich, um im Endeffekt äh, immer mehr Jugendliche, ähm, Jugendlichen dieses äh, Programm zugutekommen zu lassen. Ähm noch zwei, drei kleine Hinweise an der Stelle. Ähm, wenn ihr, wenn sie noch nicht genug habt von Jugendhackt, äh, in zwei Wochen wird schon das nächste Event stattfinden und zwar äh, in Hamburg. Die Projektorga aus Hamburg wird in zwei Wochen ebenfalls ein Remote-Event, also ein Online-Event, ähm, stattfinden lassen. Soweit ich informiert bin, gibt es da auch noch freie Plätze. Ihr könnt euch also auch noch anmelden dafür. Ähm, außerdem haben wir in Heidelberg dieses Jahr noch ein Jugendhack-Event. Das ist aktuell auch als Präsenz-Event geplant. Ähm, da ist die Anmeldung auch schon geöffnet. Also auf jugendhack.org kann man sich anmelden. Und nächste Woche startet außerdem die Anmeldung für Jugendhack Köln, die auch ähm, Jugendhack äh, in Präsenz momentan noch planen. Ist natürlich alles unter Vorbehalt gesagt. Ähm, da wir die äh, natürlich trotzdem die das Infektionsgeschehen äh, beobachten und das nur durchführen, wenn auch äh, wenn es äh, sicher ist. Ähm, genau. Und ansonsten für alle die, die aus Halle und Umgebung kommen, äh, denen können wir den Junghackertag ganz herzlich äh, empfehlen. Und zwar haben wir hier einmal im Monat, immer am vierten Samstag, im Monat den Junghacker-Tag, wo es quasi, ähm, ja, ein Mini-Jugendhackt ähm, gibt, hier vor Ort im Eigenbaukombinat, wo man dann auch, äh, ja, den ganzen äh, Makerspace und Hackspace nutzen kann. Ähm, und ja, ihr seid herzlich eingeladen. Schaut einfach mal vorbei auf äh, junghacker-Tag, nein, junghacker.de, Entschuldigung. Da kann man sich da auch anmelden dafür. Ähm, ja, und ansonsten ähm, bleibt mir nur noch Ihnen, die, Ihnen und Euch die ähm, Kanäle äh, mitzuteilen, über die man sich über dem ganzen über das ganze Jahr hinweg zu Jugendhakt informieren kann und auch immer gucken kann, wann sind wo die nächsten Events und kann ich mich da irgendwie noch für anmelden. Ähm, das natürlich auf der Webseite jugendhakt.org. Wir sind aber auch ähm, bei YouTube mit sehr, sehr vielen ähm, Videos äh, schon vertreten aus den vergangenen Jahren, wo ganz viele Projekte vorgestellt werden. Ähm, auch Instagram gibt es, äh, auf Instagram gibt es uns ähm, unter jugendhackt, wie auch Twitter und auch auf Mastodon. Also da gerne unsere Kanäle abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Ähm, genau, und ansonsten äh, bleibt mir jetzt noch zu sagen, ähm, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, ähm, applaudiert alle nochmal kräftig für euch und, ähm, äh, ja, virtuell äh, für euch und eure Projekte. Es war wirklich, hat großen Spaß gemacht, mit euch dieses Experiment ähm, durchzuführen an diesem Wochenende. Und dann hoffe ich trotzdem, dass wir uns beim nächsten Mal wieder in persona sehen ähm, wenn Jugendtakt 2021 hoffentlich wieder im Eigenbaukombinat stattfinden kann. Und ja, damit sind wir auch am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sag mal bis bald.